Ich glaube, es ist ein riesen aber Vor allem eben beim einfachen Mann, sofern er weiß, dass die Schweiz ist, einfach im Kopf bleibt. Und wenn man die Social Media anschaut, das ist überall das Bild mit der Credit Suisse und die Schweizer Flagge. Das, einfach, das gehört einfach zusammen. Und kann nicht unterscheiden. Ja, von der Schweizer Seite her, von der Finanzseite her, muss man sich schon Fragen stellen, eben, wie kann so etwas überhaupt passieren? Man kann eine Grossbank kreditgeheuer Ausmaß ohne wirklich eine Due Diligence zu machen, um im in, in, in einer detaillierten Form die Kredite zu prüfen, ob die überhaupt sustainable sind, die man werden kann, Ob die Fischfangflotte, die man finanziert, wirklich überhaupt so aus dem Meer holen kann, dass, dass die Kredite wirklich äh, entsprechend zurückgezahlt werden können. Von mir aus gesehen hat es das nie klar Und wenn man dort viel mehr geprüft hat und ein bisschen das Kleidruckte oder das Detail oder das hat, hat man vermutlich schnell mal festgestellt, dass das nicht ein sustainable Kredit sein kann. Und da ist schon die Bank sicher Hauptverantwortung. Ja, das ist aber natürlich eine Frage der Verantwortlichkeit von so einer Bank. Also, eben, wie gesagt, wir haben von 2 Milliarden ist für eine Credit nicht viel, bis es ist Geld, aber es ist nicht überlebenswichtiges Geld. Für uns 2 Milliarden äh, praktisch die gleichpreise haben wir die grösste Hängebrücke in Afrika gebaut, plus die ganze Ringroad, da reden wir Europa von 1,5 bis 2 Milliarden. Oder? Wichtige Infrastrukturprojekte. Das GDP ist, glaube etwa bei 2 Milliarden, das mehr etwa 20% von unserem nicht kommen. Aber das Volk auf der Straße wünscht sich dass die, die hier im Land verantwortlich sind, wirklich dafür also, müssen zahlen dafür müssen und dementsprechend auch in den knast kommen auf gut zu sagen. Und hofft sicher auch, eben, und das ist aber nicht innen dass die internationale Gemeinschaft und speziell jetzt eben die die, die, die Kredite mit organisiert haben, die möglichst schnell einfach sagen, mit unsere Fehler rein und wir tun das einfach abschreiben. Also wir waren wirklich in einer absoluten schrecklichen Situation. Es landet nicht mehr Medikamente kaufen, können, landet nicht mehr dichteste Güter kaufen. Die ganzen Zahlungen sind von der Bank, der Zentralbank sehr respektiert gesehen. Das ist eigentlich die erste grosse Auswirkung der erste große Schock. Und natürlich mit dem Schock ähm, hat sich eigentlich die Situation über fast 12 bis 18 Monate Zeitverzögerung erst davon entwickeln. Zuerst ist es in den makroökonomischen Trägen nach Finanzen. Ähm, die Preise sind einigermaßen stabil geblieben, aber mit der Zeit natürlich hat das nachher das sich das System verzögert, sich adjustieren. Alle Importe sind wesentlich teurer. Wenn man weiss, hier das meiste Gemüse, das Fleisch, alles kommt aus Südafrika, also aus den umgehenden Ländern, hat sich das in der Zeit einfach verdoppelt. Das ist vom Automechaniker zum Restaurateur zum Drucker, wo einfach eben zum Teil der Drucker, den Regierungsauftrag hatte, die Iris auf der Kahn, nicht mehr da gesehen. Kopiegeschäft, der viele Kopien gemacht hat oder Regierungen gedruckt hat, nicht mehr da gesehen. Es ist einfach alles weggebrochen. Das landet sich einfach in einem Überlebensmodus, weil man wo was nötig ist. Viele Investitionsprojekte sind ab, sie können gar nicht mehr da war. Ich glaube, wir das kenne ich wieder in